Ich bin jetzt hier bei Gentoo gelandet und ich frage jetzt einfach mal den Christopher, was er gerade so kompiliert. Ja, man sieht hier im Hintergrund einmal das Gentoo FreeBSD. Das ist eine Gentoo-Variante, die nicht auf dem Linux-Kernel basiert, sondern auf dem bsd kernel Und das soll demonstrieren, dass Gentoo sehr flexibel ist und nicht von bestimmten Systemen oder bestimmten Eigenschaften des Systems abhängig ist, sondern halt sich an individuelle Anforderungen genau anpassen kann. Das heißt, man macht da nicht einen Emerge Gentoo Sources, sondern Gentoo FreeBSD oder sowas in der Richtung. Genau, den FreeBSD-Kernel. Ja. Okay, ähm, ich habe ja bei euch vorhin einen äh, Button kompilieren dürfen, also einen Kühlschrankmagneten, wohl genauer gesagt, ähm, da habe ich nicht so lange für gebraucht. Wie lange dauert denn so eine typischerweise, bis man so ein gento system vollständig einsatzbereit sagen wir mal, mit einem normalen, bekannten, mit einer bekannten Desktop-Oberfläche? Ja, also wenn man das erste Mal Gento installiert, dann muss man sich erst mal zurechtfinden und die Dokumentation lesen und es kann durchaus schon sein, dass man dann eine Woche braucht, bis das System dann so läuft, wie es soll. Wenn man allerdings es schon mehrmals gemacht hat und schon etwas geübt daran ist, dann kann man ein Gento-System auch in wenigen Stunden aufsetzen, inklusive eines vollständigen Desktops. Vorausgesetzt der Rechner ist schnell genug. Gento ist ja auch als die Einsteiger-Distro bekannt. Warum eigentlich, wenn man eine Woche lang braucht, um sein System so, sagen wir mal, flott zu machen? Also Gentoo ist eigentlich die beste Methode, um was über Linux zu lernen. Wenn man andere Desktop-Distributionen nutzt, die einem alle, eigentlich alles abnehmen, dann weiß man, wie man Linux benutzt, aber man lernt nicht darüber, wie, nichts darüber, wie es funktioniert. Und bei Gentoo passiert alles von Hand und Gentoo hat auch sehr gute Dokumentation. Das heißt, nachdem man diese Dokumentation gelesen hat, und dann kennt man sich schon mit Linux-Systemen aus und man kann sich dann auch mit anderen Systemen dann besser zurechtfinden. Aber abstrahiert nicht, Emerge ziemlich viele Aufgaben, so wie man kompiliert? Oder ist, ist das denn ein notwendiges Übel, was man machen muss, damit es nicht ganz so weh tut? Oder wie ist das gemeint? Ja, es gibt äh, Distributionen wie das äh, Linux vom Scratch, die streben es noch ein bisschen weiter. Ähm, allerdings sind die für den Alltagseinsatz dann nicht mehr so gut geeignet, äh, weil man sich wirklich um alles selber kümmern muss. Und äh, Gentoo nimmt einem halt genau das Notwendige ab und lässt dem Benutzer trotzdem noch maximale Entscheidungsmöglichkeiten und Entscheidungsfreiheiten, äh, wie sein System gestaltet werden soll. Genau, was ich auch ähm, als normalerweise Debian-User ähm, zu schätzen weiß, ist Dependencies. Und das kann Emerge, glaube ich, schon ein bisschen länger. Da muss man äh, seit neuestem, gibt es wohl eine neue Version von Portage, die dann noch ein bisschen was besser macht mit den, äh, mit den Abhängigkeiten. Was ist der Hintergrund? Warum muss ich das extra freischalten? Ist es noch nicht stabil? Wie lange dauert das, bis so ein Paket in, in, in Gentoo stabil wird? Ähm, also die Unterschiede zwischen der stabilen und der nicht stabilen Version von Portage sind momentan nicht so groß. Ähm, es gibt einen Feature, das nennt sich äh, Preserve Lips, das, ist, ähm, äh, das geht um das ähm, Neubauen von Paketen, ähm, die durch Upgrades von ihren Bibliotheken oder ähnliches ähm, äh, nicht mehr ähm, zu der aktuellen Version verlinken, dynamisch. Ähm, aber abgesehen davon ähm, sind die Features im stabilen und instabilen Zweig von Portage momentan identisch. Okay, nächstes Stichwort stabil, GNOME Shell, ne? äh, muss man auch freischalten, äh, warum? warum? Ähm, also die haben versucht, verschiedene Versionen von Gnome äh, 3 stabil zu bekommen, allerdings äh, war es noch nicht zufriedenstellend möglich. Ähm, momentan ist Gnome 2 noch äh, die aktuelle stabile Version und äh, wer Gnome 3 möchte, der muss es halt ähm, ausdrücklich freischalten, wie du schon gesagt hast. Ähm, der Grund ist, dass es noch nicht mit einem anderweitig stabilen System gut zusammenläuft. Ähm, ein weiterer Grund ist, äh, dass äh, seit Gnome 3.8 der Login-D vom System-D zwingend Voraussetzung ist. Und ähm, die Integration ist noch nicht besonders weit fortgeschritten in Portage. Also es gibt Leute, die arbeiten daran und es äh, läuft auch schon, aber es ist noch nicht so weit, dass man es äh, für stabil erklären kann. Ist das dann eine längerfristige Strategie, dann auch auf System-D zu setzen später? Weil man müsste ja diese ganzen RC-Update-Sachen in, in Gentoo ja ordentlich aufarbeiten. Ich wahrscheinlich, kann mir, mir eine Menge Arbeit vor, da. Ja, also Gentoo ähm, ist sehr darauf bedacht, dem Nutzer maximale Wahlfreiheit dazulassen. Das heißt, es sind gerade Leute, die daran arbeiten, die Nutzung von Systemd einfacher zu machen in Gentoo und es den Leuten zu ermöglichen, beliebig zwischen dem Systemd und dem OpenRC-Init-System hin und her zu schalten. Oh, da kenne ich einen Gentoo-User, den das freuen wird. Ich kenne, glaube ich, nur einen einzigen, den ich nicht vom Linux-Tag kenne. Ja, was gibt es eigentlich ansonsten Neues in Gentoo so als Abschlussfrage? Ja, also Gentoo ist eigentlich immer ein Sammelsurium von Leuten, die ihre eigenen Projekte, Ideen, Wünsche verfolgen und am Ende kommt dann etwas raus, was für viele Leute nützlich ist. Aktuell ganz groß im Kommen sind die ARM Embedded-Systeme und auch in Zukunft ARM Desktop-Systeme. Ähm, da ist Gentoo ganz gut aufgestellt, weil wir schon seit langem ähm, die ähm, Umgebung zur ähm, Cross-Compilation, also das äh, Gentoo Cross-Dev, haben, was ähm, ein ausgereiftes System ist und was schon seit langem äh, gut funktioniert. Und äh, dort sind viele ähm, Firmen und Projekte auf uns aufmerksam geworden und nutzen solche, also Cross-Dev oder vergleichbare Dinge, ähm, um ihre Software zu bauen für ARM-Systeme. Das heißt, es gibt auch schon Gentoo für einen Raspberry Pi. Habt ihr ein fertiges Image oder muss man dann selber loslegen? Also bei Dento ähm, gehen alle Installationen vom Stage 3 aus. Ja, Stage 3 ist ein ähm, Tarball von einem Basissystem. Ähm, beim Raspberry Pi ist es so, dass man den normalen ARM Stage 3 nehmen, nehmen kann für ARM V6 mit ähm, Hard Floating Point und den dann auf dem Raspberry Pi einfach auf, äh, auf seine SD-Karte extrahieren kann. Und ähm, da muss man nichts Besonderes, kein besonderes Image haben. Also bei Binärdistribution ist es oft so, dass man halt für jeden einzelnen Rechner ein eigenes Image hat. Bei Gentoo braucht man nur für jede Architektur ein eigenes. Das heißt, beim Raspberry Pi braucht man kein Emerge System mehr machen und auch nicht äh, eine neuere äh, GCC-Version mit einem älteren GCC neu kompilieren, was durchaus sinnvoll sein kann. Ähm, also beim Raspberry Pi ähm, konkret ist es einfach so, dass man nur die Stage 3 extrahieren muss. Man muss einen Kernel bauen. Das muss man mit einem Post-Dev-Tool machen, aber es ist auch relativ einfach. Es ist in unserem Wiki dokumentiert und das kann sich jeder ansehen. Das ist auch eine Sache von ein oder zwei Stunden, bis man das installiert hat. Okay, mein erster Versuch mit Gentoo war bisher elf Stunden und ich bin bei TWM mit fremder Hilfe. Deswegen wusste ich auch schon ein bisschen was. Also danke für das Interview. Ja, bitte, gerne. Und viel Spaß hier noch am Linux-Tag. Vielen Dank. Okay, und wir sind am Fedora-Stand. Du bist. Ja, mein Name ist Sergio Kempter. Und wir reden über Fedora. Ich glaube, ihr habt ein neues Release in Arbeit. Ja, also geplant ist Fedora 19 für Juni, aber rechnen wir mal eher mit Juli oder so. Also relativ bald. Okay. Ähm, was sind so die, die neuesten Features gegenüber, gegenüber Fedora 18? Also es gibt eine endlos lange Features List. Äh, eins der nennenswerten Features ist 3D-Printing, wo wir, wo wir euch ja schon mal zu Gast hatten ja, in Chemnitz. Haben das, wir haben das in Chemnitz wir gesehen, haben, den 3D-Printer in Aktion. Ja, wir stellen den ja auch hier wieder aus, aber dann gibt es noch eine ganze Menge mehr, zum Beispiel Ruby 2.0. Äh, auch wir ersetzen jetzt MySQL, MySQL mit MariaDB. Äh, es kommen natürlich die neuen Desktop-Versionen wie Gnome 3.8, KDE äh, 4.10 ist das glaube ich, also es gibt eine ganze Menge neue Sachen, auch einiges an den Systemsachen. Äh, wir haben jetzt gerade mal durch die Features List geguckt. Äh, zum Beispiel ein Snapshot Plugin für YAML, mit dem man sein File System äh, snapshoten kann. Also es gibt eine ganze Menge neue Sachen. Ähm, das 3D Printing, wird das dann äh, out of the box arbeiten? Also das, das soll besser laufen als in Fedora 18 noch? Äh, naja, der Plan, warum es Feature ist, es hat keine Distribution bisher alle Tools, die man für den gesamten Workflow für 3D-Printing braucht, gepackt. Deswegen hat Miro Hornschuk, den ihr ja in Chemnitz interviewt hat, das als Feature vorgeschlagen. Und er hat sich die ganze Zeit jetzt hingesetzt und all diese Pakete geparkt. Und man kann sie natürlich dann ganz normal mit JAM installieren und dann out of the box mit dem 3D-Printer arbeiten. Ja. Ihr habt den Systemd weiter in die Distribution integriert? Ja Systemd hat natürlich einige neue Features, also ja, auf jeden Fall. Ähm, werden wir schon Wayland auf dem Desktop sehen? Äh, nein, bestimmt nicht. Äh, Wayland ist schon seit einer ganzen Zeit geparkt für Fedora, aber er wird noch nicht der Default sein. Okay. Ähm, Gibt es noch was Bestimmtes, worauf du hinweisen möchtest? Und ich denke mal, ich habe schon eine ganze Menge genannt an den neuen Features. Ja, und einfach Fedora mal ausprobieren. Fedora ist halt die Distribution, die die neuesten Features als allererstes hat. Okay, mehr von Fedora gibt es, wenn ihr euch das selbst installiert. Dankeschön. Bitte. Ja, ich bin jetzt hier bei Mageia. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe neben mir den Oliver, der hier am Stand ist. Was genau ist seine Rolle bei Mageia? Ja, also ich bin ganz offiziell Secretary of the Association, das heißt ich bin so das Mädchen für alles in der offiziellen Foundation des Projekts, aber meine aktive Rolle ist, ich bin Teamleiter vom Übersetzerteam und ich bin Packager, ich betreue so 80, 90 Pakete der Distribution. Das klingt nach einer ganzen Menge und nach viel Verantwortung. Ich habe damals mit Mandrake angefangen. Ich bin Mandrake ist meine Einsteiger-Linux-Distribution gewesen. Was hat sich denn eigentlich getan auf dem Weg zu Mageia? Da war glaube ich noch eine Mandriva zwischendurch. Kannst du den den Werdegang mal kurz erklären? Ja. Also Mandriva war im Grunde genommen eine, eine Umbenennung des Projekts. Es gab Zwei Gründe für diese Umbenennung, das eine war, äh, es gab einen Namensrechtsstreit zwischen Mandrake Soft in Paris und dem Hearst Verlag in Amerika, der die Comicfigur Mandrake, the Magician hatte, äh, die Galduval damals auch als Namensgeber gewählt hatte äh, und das zweite war die Fusion von Mandrake Soft mit Connectiva in Brasilien und dann wurde eben aus Mandrake und Connectiva Mandreva war aber im Grunde genommen einfach nur eine Namensänderung. Also da hat sich noch nicht viel geändert. Das Ganze lief dann bis äh, 2010 etwa. Da kam Mandriva in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ähm, und in dem Zuge hat sich das magea projekt äh, gegründet, äh, mit dem Ziel, die Distribution zu erhalten, unabhängig von dem schwankenden Unternehmen im Hintergrund. Das heißt, wir haben äh, uns komplett von dem Unternehmen getrennt, mussten deswegen auch den Namen ändern. Ähm, heißen seitdem dann eben Mageia, weil die, der Name Mandreva bzw. Mandrake natürlich äh, beim Unternehmen äh, in Paris liegt vom Namensrecht her. Also ihr seid quasi zu einer richtigen Community-Distribution wie Debian geworden? Ja. wir sind eine hundertprozentige Community-Distribution, wir ja. haben keinerlei äh, kommerzielle Anbindungen an irgendein Unternehmen. Ähm, es hat sich in der Zwischenzeit ergeben, dass wir äh, in, in gewisser Weise wieder eine Partnerschaft mit Mandreva haben und zwar Man Mandreva äh, hat jetzt vor einem halben Jahr seinen neuen Business-Server veröffentlicht, der als Grundsystem Magea 2 einsetzt. Äh, als kleine Gegenleistung dafür, dass sie unser System benutzen, haben sie zwei Entwickler abgestellt, die uns unter die Arme greifen. Der eine ist Security Manager, der die ganzen äh, Sicherheitsupdates äh, macht und der andere ist KDE-Maintainer, der jetzt zusammen mit unserem KDE-Teamleiter äh, sich um die KDE-Oberfläche kümmert. Okay, KDI, das Stichwort ist gefallen. Ist das der Standard-Desktop oder habt ihr euch mehr von dem Standard-Desktop, der es früher mal war, KDI jetzt wegbewegt, weil ihr Community-Distribution seid und mehr so alles gleichberechtigt anbieten wollt? Ähm, wir haben eigentlich keinen Standard-Desktop. Wir bieten dreierlei Installationsmädchen oder ja, zweierlei Installationsmädchen an. Das eine ist ein Installer, auf dem KDE, GNOME, XFCE, LXDE äh, und verschiedene Window Manager gleichberechtigt drauf sind, äh, die man bei der Installation dann auswählen kann. Äh, und das andere sind zwei Live-Medien, wo man KDE oder GNOME hat. Äh, dementsprechend von richtigen Standard kann man nicht mehr sprechen. Man kann sagen, die beiden großen Desktops sind bevorzugt, weil mhm. man die Live-Medien dazu hat, aber es gibt eigentlich keinen wirklichen Standard. Also ich selber bin. Äh, hauptsächlich äh, äh, auch LXDE-Maintainer bei uns im Projekt und äh, nutze auf meinem Netbook auch eigentlich nur LXDE. Jetzt hier auf dem großen Notebook habe ich ein KDE drauf. Äh, liegt ein bisschen dran, dass LXDE und Multi-Monitor-Betrieb nicht so gut funktioniert und äh, wenn man einen zweiten Monitor anschließt, das KDE dann doch noch einfacher ist. Es ist genauso wie wenn man bei äh, naja sagen wir mal Gnome mag und gerne das also dieses Look viel weiter benutzen will, dann nimmt man meistens X-Face äh, für schwächere Rechner, damit man es trotzdem noch gut bedienen kann. Kenne ich alles. Ähm, was habt ihr denn für einen Kernel? Was liefert ihr damit? Äh, also Wir haben jetzt vor drei, drei oder vier Tagen ist äh, Magea 3 erschienen am 18. Mai. Äh, das ist ein Kernel 3.8. Äh, die genaue Unterversion weiß ich jetzt nicht aus. Aber das, das ist, ist okay, 3.8, <lacht> wirklich modern. Also ja, also wie gesagt, ist vor, vor drei Tagen erst erschienen. Dementsprechend das ist es äh, auf dem aktuellen Stand mit vielleicht so einem ein Monat Verzögerung drin, weil im Laufe des Entwicklungsprozesses äh, wird ein Freeze durchgeführt. Das heißt, ein Monat mhm. vorm Release werden die Versionen eingefroren und nur noch äh, äh, Bugfixes eingespielt, äh, weil wenn wir jetzt... Äh, Zwei Tage vor dem Release einen neuen Kernel einspielen, das dann vielleicht doch eher problematisch sein könnte. Okay. Das heißt, Sie habt GNOME 3.8 schon? Äh, nee, GNOME sind wir auf 3.6. Ähm, weiß ich jetzt nicht ganz genau warum, da müssten wir unsere GNOME-Leute fragen, äh, warum sie äh, sich dazu entschieden haben, auf 3.6 zu bleiben und nicht auf 3.8 überzugehen. Aber KDE zum Beispiel ist bei 4.10, das heißt, da sind ist die, die aktuelle Version mit an Bord. Genauso LibreOffice 403, äh, XFCE 4.10 ist es, glaube mhm. ich, weiß, wer genau. Eine letzte Frage, ähm, wie sieht es so mit den Re Release-Zyklen aus, wie lange hat man Unterstützung für einen Release, wenn es dann draußen ist, ist vielleicht für Anwender oder vielleicht sogar vielleicht klein -business kritische Anwendung vielleicht dann doch interessant, wie lange sowas unterstützt wird? Ähm. Also wir haben einen geplanten Release-Zyklus von neun Monaten und eine äh, Product Lifetime von 18 Monaten. Das heißt, man hat immer über zwei Versionen hinweg die, die Unterstützung für die, die Version, die man installiert hat. Ähm, das sind aber äh, die, die geplanten Daten. Es hat sich jetzt gezeigt, dass die neun Monate meistens nicht wirklich funktionieren, sondern dass es meistens doch länger dauert. Mhm. Also Magia 3 hatte jetzt fast zwölf Monate äh, äh, Entwicklungszeit. Ähm, wir sind da der Ansicht, dass wir eher äh, warten, bis wir tatsächlich die, Gro die, die, die großen Fehler draußen haben, anstatt uns an irgendein um Datum zu klammern. Also frei nach dem Debian-Motto, it's ready when it's ready, ja. äh, releasen wir haben wir einen Release-Plan, den wir aber entsprechend auch abändern, wenn wir merken, dass uns die Zeit nicht reicht. Ich äh, habe gelogen. Ich hab noch eine. Das war die vorletzte Frage. Die, die letzte Frage kommt jetzt. Ähm, was unterscheidet, was macht äh, Mageia jetzt speziell oder seid ihr noch in der Findungsphase, um zu sagen, ja, Mageia ist best for oder sowas in der Richtung? Ja, ich würde sagen, Magia ist eine Distribution, die es dem Um- und Einsteiger sehr einfach macht, in das System reinzukommen, weil wir das von Mandrake Mandreva bekannte mhm. Kontrollzentrum eben haben, in dem man die komplette Systemkonfiguration durchführen kann, äh, ohne allerdings dem Power-User äh, die Möglichkeiten zu nehmen, sein System manuell entsprechend anpassen zu können. Also äh, die ganzen Trag-Tools äh, lesen tatsächlich die Konfigurationsdateien einpassen diese und Änderungen, die man manuell in den config dateien gemacht hat, werden von den Drag Tools nicht einfach überschrieben, sondern werden mit übernommen. Dementsprechend Zielsetzung würde ich sagen eine universal Distro, die für den Einsteiger geeignet ist, aber auch für den Power User. Eine gute Zwischenlösung. Probiert das mal zu Hause aus. Ich bedanke mich bei Oliver und äh, ja. Ich bedanke mich bei dir und danke für das Interview. Dankeschön.